noch nicht, das ist immer, wir so Genau, da wollen wir Wir befinden uns hier in der Jurte von. Hans Brückler, äh, Verein Gut Leben. Das ist eine Behindertenstation äh, mit Tiertherapie. Und er hat sich da vor drei Jahren, wie lange ja, das, das war? Ist fünf Jahre ja, vor fünf Jahren hat er sich eine klassische mongolische Jurte gekauft. Ähm, und dann ist der Sturm gekommen, ein richtiger Orkan gekommen. Und ähm, der ist leider da reingefahren, hat die ganze Jurte umgedreht, weggehoben. War viel kaputt und äh, wir haben das erneuern müssen, das Ganze, und ich habe es dann nach äh, meinen Erkenntnissen, Methoden so erneuert, dass sie eben jetzt eine winterfeste Jurte ist. Es ist innen alles noch äh, mit Filz, der Filz den haben wir gelassen, wie er original ist. Aber wir haben außen rundherum 18 äh, cm, also auf der Seite 8 cm Hanf und dann oben äh, 10 cm Platten drinnen und oben mit Hinterlüftung. Und ähm, das Scherengitter ist auch nicht mehr original, das hat es auch ziemlich zerlegt. Das haben wir auch gemacht ähm, aus ähm, ähm, einfachen Latten. Aber das ist nämlich das Ganze ist original. Und dann die Kuppel haben wir auch extra gemacht. Das war auch noch vor der Zeit, bevor ich die ähm, aufblasbaren Kuppeln gemacht habe. Ja, und ähm, Hans, jetzt, ähm, wie geht's es dir da mit der... Mit den Menschen, mit den Behinderten, wie geht es mit den anderen Leuten? Hast du, du, du viele Erfahrungen inzwischen gemacht? Mit in dieser Jurte, mit <lacht> dieser Jurte und, ja. und darum. Äh, zuerst einmal, wegen dem, äh, dass die Jurte kaputt gegangen ist, da waren wir schon selber schuld, es war äh, der Wind ist unter die Plane reingefahren. Das war ein bisschen abgedeckt, weil der Schnee mhm. hat doch immer wieder Schäden verursacht und da haben wir zu wenig verankert, die Plane. Jetzt ist es eigentlich in der Mongolei würde sowas nicht, also die ja, original-mongolische ja, Jurte würde nicht ja, so kaputt gehen. Ja, ja. Ich glaube, die Jurte ist der Mittelpunkt bei gut leben. Ich könnte mir eigentlich nicht mehr vorstellen ohne diese Jurte. Wir haben da erinnern Seminare. Wir arbeiten jeden Tag mit Jugendlichen da, mhm. die, wenn es Regenwetter ist, sind wir erinnern, wir haben sogar unsere Tiere, also es ist ab und zu ein Schaf erinnern, ab und zu ein Esel. Mhm. Und mit, in der Tiertherapie kann man da erinnern sehr wohl auch mit Tieren was machen, auch wenn es einmal draußen nicht so schön ist. Mhm. Äh, die Jurte ist, zuerst uns gar nicht so bewusst gewesen, sie bringt einfach Ruhe. Äh, ich glaube der Schaf, die, der Filz, das Runde. Die ganze Atmosphäre da drinnen ist einfach so, dass ich sagen kann, es bringt Ruhe und wir haben wirklich Leute da, die sehr nervös sind, wenn die kommen, wir müssen wirklich mal runterbringen. In kurzer Zeit, wir sind oft nur zwei, drei Stunden da, in kurzer Zeit sind die wirklich wieder auf einem Label, wo man sagen kann, man kann mit denen arbeiten und das ist eigentlich eine tolle Sache. Ich kann nur sagen, die Urte ist unser Heiligtum eigentlich, das ist sowas Tolles. Also schon äh, Erfahrungen gemacht mit besonders äh, schwierigen ähm, Klienten, also mit äh, Jugendlichen oder so, die spezielle Betreuung brauchen. Wie sind die in der Jurte? Ja, wir haben einen Autisten äh, seit fünf Jahren da. Äh, der kommt, mit, wird mit dem Auto hergeführt, kommt oft wirklich in einen Zustand, wo im Auto er, er schlägt um sich. In kurz, wirklich kurzer Zeit, Viertelstunde, halbe Stunde, wenn man erinnern ist, sitzt da einem Eck und entspannt sich. es ist einfach für diese Leute, auch für behinderte Menschen oder vor allem für so, äh, in, in, äh, so äh, wenn es Autismus oder was haben, die sind einfach gut aufgehoben bei uns in der Jurte. Hm, hm. Also, meinst, du hast die, die Jurte, die Atmosphäre hier, so einen starken das, ja, psychischen Einfluss auf die genau, Menschen. Genau. Hm. Also das ist ja schon beachtlich, ja. Nicht? Das, uh, im Normalfall spürt man das auch, es ist eine andere Atmosphäre, ja. aber dass es wirklich auf Behinderte, die ja jetzt da keine... Äh, kortikale Voreinstimmung oder etwas genau. haben, ja, dass die so stark reagieren drauf, das ist ja doch eigentlich sensationell. Es ist so, äh, die Menschen, aber wiederum auch die Tiere, wenn ich ein Tier offen habe und die Tiere ist im die Sommer Türe, ja. offen, ja. dann kommen die Tiere auch rein, also es muss ein, ein, ein Anziehungspunkt sein, ein, ein ganz ein guter Kraftplatz. Ja. Ja. ja genau, genau. Ja, ja. und das zeigt sich hier in ganz besonderen Maßmaß. Ja, das ist das Wunder da der runden Räume und dieser besonderen Konstruktion. Du hast auch gesagt, es geben kann man Vereine rein und so weiter. Und äh, die sitzen dann bis, bis vier in der Früh? Ja, wir haben vor kurzem, einen, äh, wir kriegen immer Unterstützung von, äh, von sportvereinen oder von anderen Fußballvereinen, die was einfach sagen wollen, wie kann man dir helfen, weil der, die Behindertenarbeit, wie ist einfach nicht so gut, finanziell stehen wir nicht so gut da. Dann kommen die und ich sage ich grill' euch was und da habt ihr einen, einen Wein noch dazu und die zahlen wir einen gewissen Betrag. Das letzte Mal, das war erst vor drei Wochen, kommt der sportverein, 30 Personen, wir haben da ein bisschen Tisch reingestellt und die sitzen da von 4 Uhr nachmittag bis 4 Uhr in der Früh mhm. und sagen: Wir gehen nicht heim. Das ist so angenehm. <lacht> da. Es ist so, so wirklich. Ein, ich sage einfach: Der, was da erinnern ist, will nicht mehr gehen. Das ist so, mhm. ja. Und es wird also wirklich viel gebraucht dafür beansprucht. Ja, wir haben es jeden ja. Tag eigentlich. In jeden Tag es ist fast gebraucht. jeden Tag, wir erinnern, wir mhm. essen da erinnern auch mit unseren behinderten Menschen, mhm. äh, wenn. Am Abend niemand mehr da ist, dann bin ich Lanikerinnen. Äh, ich entspanne mich, ich hole mir meine Kraft eigentlich da in der Jurte. Was in letzter Zeit ist ganz was Tolles: ich habe Harmonika gespielt, jetzt mhm. äh, seit einem Jahr spiele ich Harmonika mhm. und da erinnern okay. ist einfach mein harmonika Trainingsplatz oder ja, da habe ich auch noch ja, das das ist ne? und da oft um 10 Uhr am um Abend sitze ich da und mhm. spüre halt noch eine halbe Stunde und dann da entspanne ich mich eigentlich am besten in der Jurte. Sehr gut. Ja. Ja. Vielleicht nur der Umbau, wie, wie du das auch uns da gemacht hast, ja. das war einfach notwendig, weil wir haben vorher immer wieder Probleme gehabt im Winter. Ja, ist einfach, in den die die, die Jurte so in der Mongolei, fast kein Regen. Ja. bei uns regnet es jeden zweiten Tag. Jetzt ja. haben wir einfach, wir müssen schauen, wie können wir das machen, dass du uns wirklich sehr gut unterstützt mhm. und außen diese, es äh, besser abgedichtet mhm. und wir haben eigentlich momentan wirklich kein Problem, dass so irgendwo ein Regen durchkommt, so wir sitzen drinnen wenn der Sturm geht, wenn es schneit, schneit wenn es regnet mhm. und das ist einfach, man geht gar nicht gern raus. Da.